Moin, äh, Metalizer hier. Äh, es gibt wieder ein neues Unboxing-Video und zwar aus der Get Digital Loot Box für den äh, Juni 2020. Ich habe die Box hier und äh, wir packen die jetzt auf. So, und wie immer geht es damit los, dass wir das Paket erst einmal öffnen und jetzt erstmal <lacht> Ohne Witz, das T-Shirt war ich schon kurz davon mir selber zu kaufen. Also, wir haben einmal Plant, Plant.zip und Plant.zip, ein sehr, sehr cooles T-Shirt. Ähm, wie gesagt, ich habe es selber im Shop schon gesehen und war es schon kurz davor, mir selber mal zu kaufen. Ähm, mega cool. Wir haben hier uh, eine Maske. Zumindest nachher eine Gesichtsmaske aus. Auch eine sehr coole Idee. Äh, Gesichtsmaske, don't panic. So. Jetzt natürlich. Genau, keine Panik. Ähm, auch diese Krise ist irgendwann eines Tages vorbei. Und äh, solange bleiben wir einfach gesund, passen aufeinander auf und äh, dann wird auch alles gut. So, was haben wir hier noch? Hier wieder ein kleines Tübchen. Und zwar haben wir hier äh, Diroxin, no, Dihydroxin Monoxid. Wir gucken gleich mal, was genau das hier ist. Denn so macht das. hier ist der Button, den wir dabei haben. Da schauen wir mal. Es gibt wieder ein paar kleine Naschbonbons hier. Gucken wir auch gleich mal, was da drin ist. Dann haben wir, das hier ist blurr, ein Phone-Spinner. Gute. F gucken wir mal, was das hier ist. Blur wurde für Ihre tägliche Dosis an Tagträumen entwickelt. Kleben Sie Blur einfach auf die Rückseite Ihres Smartphones. Befestigen Sie den Phone Spinner in der Mitte Ihres Handys. Laden Sie die Blur-App mit vorinstallierten atemberaubenden und kariokischen Bildern herunter, die Sie bearbeiten und umgestalten können. Drehen Sie Ihr Handy und genießen Sie die faszinierenden Bilder. Gestalten Sie Ihr eigenes Blur-Erlebnis. Dann haben wir. Ich glaube, es ist ein Regenschirm. Ich glaube, wir haben hier einen äh, Regenschirm. Ähm oh, der sieht aber. Oh, der, der ist. Alter, allein schon der Griff ist richtig schön hochwertig verarbeitet. Also, äh, das Ding ist etwas ist gut, was, gut wert. Dann soll ja Regenschirm nicht zu Hause aufspannen. Hier haben wir den besagten Regenschirm noch einmal. Im Detail. Wie gesagt, das ist schon, der hat schon eine ordentliche, beachtliche Größe, der Regenschirm. So, und wir haben aus äh, Fallout noch eine Vinylfigur, und zwar den Vault Boy äh, mit dem Pyromanen. Und ähm, dazu gab es noch äh, weitere. Hier zu sehen. Und zwar haben wir bei den World äh, Boy Luck, den äh, Pyromanic, den wir haben, den World Boy äh, Toughness, also der Mood. Äh, mit, es gab noch ein Power Armor und einen assault Tron. Können wir auch hier immer wieder aufklappen. Und ist äh, schon cool. Ich glaube, damit kann ich jemanden gut erschrecken. Mhm. Ähm, und äh, ja, schöne Vinylfigur. Macht sich auf jeden Fall super in dem Regal. Dann haben wir hier noch ein kleines Heft und zwar ein kleines Magazin, und zwar in Zauberwelten. Äh, so ein kleines Infoheft. Welche Games kommen? Ähm, Final Fantasy, Arch Age Unchained. Also so ein kleines Gaming-Magazin, was wir hier haben. Ähm, auch nicht so schlecht gibt noch ein paar Brettspiel-Neuheiten hier, also welche Brettspiel-Neuheiten kommen eigentlich in die mir für äh, Shakes and Fidget. Falls ihr Shakes and Fidget spielt, äh, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, dann äh, bekommt ihr mit etwas Glück auch einen der beiden Codes und zwar ähm, es ist nur ein Code pro Spielkonto möglich, voraussetzung ein gültiges Spielkonto, der Code kann bis, drei, bis zum 31.10.2020 äh, eingelöst werden und nicht gegen Geld getauscht werden. Äh, zu gewinnen gibt es äh, 10 mal 10.000 Pilze, 100 mal 1.000 Pilze und 10.000 mal 100 Pilze. Also, wenn ihr Pilze wollt bei Sh Sh Sh Shakes and Fidget, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. So, dann haben wir hier noch ähm, 12 spannende Informationen über Korea. Und zwar äh, die Fallouts. Figuren für 12,95 Euro, der Regenschirm, den wir hier haben, 25 Euro, der sieht auch wie gesagt hochwertig aus, ähm, da die Infobroschüre zu Korea haben wir mit dabei, das Shirt für 16 Euro, ähm, die 42er Maske auch für 10 Euro, das finde ich auch ein angemessener Preis für so eine Maske ähm, ah, Dihydrogenmonoxid, auch bekannt als Hydroxylsäure, ist einer der gefährlichsten Stoffe der Welt. okay. Sie wird in Lösungsmitteln, Kühlmitteln und Medikamenten eingesetzt. Eine der äh, tödlichsten Chemikalien der Welt mit den meisten Todesfällen. Ähm, und DHMO ist der Hauptbestandteil von saurem Regen. Und. Ähm, damit wir uns dagegen schützen können, gibt es den Dihydroxinmonoxidabwehrschirm. Solltest du mal gefragt werden, warum es sich bei dieser chemischen Bezeichnung DHMO eigentlich genau handelt, weißt du, es natürlich, es ist Wasser. Der Hauptbestandteil vom sauren Regen ist natürlich Regen. Okay. <lacht> so, hier ist noch ein Aufklärung dabei gewesen für 95 Cent. Die, die Hydroxin-Monoxid. Bin, bin ich jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen oder ist das wirklich einfach nur Wasser? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, dank deines neuen Regenschirms bist du ja nun vor vielen Gefahren, die die hydroxin -Monoxid mit sich bringt. Geschützt jedoch gilt dies nicht für deine Mitmenschen. Mit diesem Aufkleber kannst du nun auch deine Umgebung warnen. Gut, dann haben wir noch äh, den Button Adrenalin. Das ist ach, genau, die chemische Formel für Athanin und den äh, Kickerland Blur Phone Spinner. Ein Gadget für alle Fans von Handyfotografie und coolen Effekten. Klebe den Blur auf die Rückseite des Handys, lade die App herunter und du kannst mit dem drehenden Display einzigartige Effekte erzeugen. Und äh, Mehr Infos, Videos und Downloads findest du auf Kickerlandblur.com. So, äh, Sugarfari präsentiert Luti Alekwin. Das ist eine französische Leckerei, die wir hier bekommen haben. Und zwar sind das ähm, also einfach Zucker, also Bonbons mit ein bisschen Zucker drin. Gut, das Zauberweltenmagazin aus dem Mai 2020 war auch mit dabei. Das hatten wir ja schon. Und ähm, in dem Upgrade ähm, war eine Alien versus Predator Figur mit dabei. Ich habe das Update diesen mal wieder, wieder weggelassen, ähm, weil ich nicht so der riesen äh, Predator bis so Alien versus Predator Fan bin. Von daher passt das ganz gut. Und im Juli in der Lootbox ist Star Wars mit dabei. Ich habe im Juli Geburtstag, also liebes Get Digital Team, falls ihr das hier seht, vielleicht könnt ihr in meiner Lootbox hier das Upgrade so mit reinpacken, so als Geburtstagsgeschenk. vielleicht. Das wäre mal ganz cool. Ähm, Nein, vielleicht hole ich es mir auch einfach so. Genau, hier gibt es noch so ein paar Masken, die man auch noch mal bei Gadgetil kaufen kann. Ja, das war die gadgetil Box aus dem Juni 2020. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Da, falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Über ein Abo ich mich auch sehr freuen. Und denkt dran, schützt euch vor dem Wasser, das vom Himmel fällt.